Lenin, das erinnert mich an die DDR, an die vielen Denkmale im ganzen Lande, die den kommunistischen Führer huldigten. Lenin, das erinnert mich an die Unterdrückung von Menschenrechten, an tausende politische Gefangene, an hunderte Menschen, die an in der innerdeutschen Grenze erschossen wurden. Lenin, das erinnert mich an einen Unrechtsstaat im Namen einer Ideologie.